Unser Unternehmen stellt Fruchtsäfte her, nämlich Eistee, Limonade, Fruchtschorle und Fruchtsäfte. Unsere Unternehmensführung möchte einen Überblick bekommen, welche Produkte gut laufen und bei welchen Produkten es nicht so gut läuft. Und dazu werden wir eine Portfolioanalyse machen. Ein Portfolio ist ja eine Sammlung, in diesem Fall von Produkten, die miteinander verglichen werden sollen. Um etwas vergleichen zu können, dazu benötigen wir Zahlen. Die liegen uns hier in einer Tabelle vor. Wir haben hier unsere vier Produkte mit den entsprechenden Angaben. Und zwar haben wir hier das Marktwachstum. Das betrifft das Wachstum des gesamten Marktes. Das ist hier in Prozent angegeben und sagt aus, wie viel der Umsatz aller Unternehmen eines bestimmten Marktes wachsen oder auch sinken wird. Das heißt, dieser Wert kann auch negativ werden. In diesem Beispiel hier beim Eistee erwarten wir also ein Marktwachstum in Höhe von 12%. Dann haben wir hier noch eine Angabe des eigenen Marktanteils, das wird auch in Prozent angegeben. Und dann haben wir noch eine wichtige Angabe, nämlich den Marktanteil des stärksten Konkurrenten. Also mit denen wollen wir uns hier gleich mal vergleichen. Dazu vergleichen wir mal die beiden Zahlen, beim Eistee liegen wir hier höher als der stärkste Konkurrent hier mit 35 Prozent. Beim Limo sind wir auch besser. Nur bei den beiden anderen, also bei der Fruchtschule und beim Fruchtsaft, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ja, um da jetzt nicht immer gleich zwei Zahlen miteinander vergleichen zu müssen, kann ich das auch einfacher machen. Ich mache da einfach eine Kennzahl draus. Und zwar nehme ich den eigenen Marktanteil und teile ihn durch den Marktanteil des stärksten Konkurrenten. Also in unserem Fall beim Eistee wären das dann 35 geteilt durch 25. Und dann habe ich den relativen Marktanteil in Höhe von 1,40. Wenn dieser Wert jetzt höher als 1 ist, wie jetzt bei uns hier beim Eistee, dann sind wir der Marktführer. Wenn der Wert genau 1 ist, dann sind beide Marktanteile gleich. Ja, und wenn er weniger als 1 ist, dann sind wir nicht der Marktführer, sondern der Konkurrent oder der stärkste Konkurrent hat einen höheren Marktanteil. So, Tabelle und Zahlen, schön und gut. So richtig anschaulich ist das Ganze jetzt noch nicht und so richtige Aussagen kann ich da auch nicht treffen. Deswegen werden wir das jetzt mal grafisch darstellen und in ein Diagramm übertragen. Dazu trage ich hier nach oben das Marktwachstum ab und nach rechts den relativen Marktanteil. Und da wollen wir dann entsprechend den Angaben die verschiedenen Produkte platzieren. Ja, fangen wir mit dem Eistee an. Der, oder das Marktwachstum ist ja relativ gering mit 12%. Dafür ist der relative Marktanteil relativ hoch, 1,4. Das heißt, er würde dann hier platziert werden. Dann die Limonade, die hat ja schon ein etwas höheres Marktwachstum mit 40%. Und unser Marktanteil ist auch über 1 bei 1,13%. Das heißt, die wäre dann hier. Ja, aber sieht es mit der Fruchtschorle aus? Marktwachstum 40%. Der relative Marktanteil ist dann eher gering mit 0,33%. Das heißt, die wäre dann hier. Ja, und dann haben wir hier noch den Fruchtsaft. Da sieht es dann eher nicht so gut aus. Marktwachstum hier nur bei 10%. Und auch der relative Marktanteil ist gering mit 0,33%. Das heißt, den Platz ziehen wir dann hier. Ja, das ist jetzt ein idealtypisches Abbild einer Portfolioanalyse. Denn ich kann jetzt hier diese Matrix, dieses Diagramm, in vier Bereiche einteilen. Und für jeden Bereich bestimmte Aussagen treffen. Hier beim Eistee, da haben wir zwar Produkte, die einen relativ hohen Markteinteil haben, aber das Marktwachstum doch schon begrenzt ist. Das heißt, wir sollten hier die Gewinne mitnehmen, die wir da gerade machen, solange es noch möglich ist aber nicht mehr groß hier Geld investieren, nicht mehr groß erweitern, weil das Potenzial einfach nicht mehr da ist. Das heißt, Gewinne abschöpfen, Gewinne melken, solange das noch möglich ist. Deswegen können wir diesen Bereich hier als Melkkuh darstellen. Ja, das hier, das sind die absoluten Top-Produkte eines Unternehmens. Warum? Nun, sie haben einen hohen relativen Marktanteil und auch das prognostizierte Marktwachstum ist sehr hoch. Das heißt, ja, besser geht es eigentlich nicht. Das heißt, hier ist die Strategie ganz klar, die Marktposition halten, wenn möglich sogar ausbauen, Gewinne machen und die Gewinne erhöhen. Diese Produkte sind also die Stars in unserem Unternehmen. Ja, hier daneben, da sind die großen Fragezeichen. Wir haben hier zum einen einen geringen relativen Marktanteil, aber das voraussichtliche Marktwachstum ist relativ hoch. Das heißt, hier haben wir sehr, sehr viel Potenzial. Deswegen könnte es sich hier lohnen, zu investieren, zu gucken, ob man den Marktanteil steigern kann. Risiko ist dabei natürlich, dass das Ganze ein Flop wird, dass wir dann Verluste machen und das Produkt wieder vom Markt nehmen müssen. Weil es dann doch keiner haben will, was ich da verkaufen möchte. Deswegen hier also ein Fragezeichen. Da weiß man also noch nicht so genau, wo geht die Reise hin. Die schlechtesten Aussichten haben wir hier unten beim Fruchtsaft, das sind die armen Hunde. Die haben hier einen geringen relativen Marktanteil und auch das Marktwachstum ist nicht sehr hoch. Da muss man dann nochmal gucken, wie es in Zukunft sein wird. Kann ja sein, dass es langfristig da nochmal negativ wird. Und ähm, ja, um da keine Verluste zu machen, müsste man dann überlegen, diese Produkte hier vom Markt zu nehmen.